Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die Sache ist, dass Sie das Internet ver äh, verwenden haben, um Wi-Fi-Passwörter in Ihrer Router festzulegen, wenn sie installiert und zum ersten Mal konfiguriert äh, wurden. Und solche Passwörter werden nur einmal eingegeben. Bei zukünftigen Computern, Laptops oder Mobilgeräten wird das Kennwort gespeichert und automatisch eine Verbindung zum Blank hergestellt und das Passwort, das Benutzer für Wi-Fi festgelegt haben, wird im Laufe der Zeit vergessen. Ich erkläre Ihnen in diesem Video, wie Sie ihn erkennen können. Die erste Möglichkeit, das für WLAN festgelegte Kennwort herauszufinden, besteht darin, es im Router selbst zu überprüfen. Wie Sie das geht, habe ich bereits in einem meiner Videos ausführlich gezeigt. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Die zweite Methode eignet sich, wenn ein Computer bereits mit Wi-Fi verbunden ist. In diesem Fall machen wir folgende Schritte. Wechseln Sie von diesem Computer zur Systemsteuerung, Netzwerk und Freigabecenter. Informationen dazu, was ist das Kontrollpanel, wo es sich befindet und wie es gestartet wird, finden Sie im separaten Video in unserem Kanal. Der Link ist in der Beschreibung. Klicken Sie auf eine bestehende Verbindung. Wählen Sie im geöffneten Fenster Netzwerkstatus die Option Eigenschaften des äh, Drahtlosen Netzwerks. Wechseln Sie zur Registerkarte Sicherheit und aktivieren Sie äh, eingebende Zeichen darstellen. Netzwerksicherheitsschlüssel ist ein Kennwort von verbundenen Wi-Fi Wenn Ihr Computer nicht mit einem Wi-Fi Netzwerk verbunden ist, äh, das Kennwort aus dem Sie herausfinden müssen aber bereits zuvor verbunden war, können Sie das Kennwort mit der dritten Methode herausfinden. Dafür machen Sie folgende Schritte. Führen Sie die Befehlszeile als Administrator aus. Es gibt ein separates Video zum Ausführen der Befehlszeile als Administrator. Siehe den Link in der Beschreibung. Geben Sie den folgenden Befehl ein, äh, an, an einer Eingabeaufforderung ein, wlan Show Profiles. Infolgedessen werden wie viele Netzwerke angezeigt, mit denen Sie über diesen Computer verbunden sind. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Kennwort für den Zugriff auf das gewünschte LAN-Netzwerk zu ermitteln. netz show profiles hetman software k gleich Clear, wobei Hetman-Software der Name des Netzwerks ist. Als Ergebnis werden Netzwerkdaten mit dem ange angegebenen Namen angezeigt. Suchen Sie den Punkt Schlüsselinhalt. Dies ist das Passwort für das vergessene LAN. Wenn Sie das Passwort für Wi-Fi kennen, äh, kennen müssen, aber kein Computer verfügbar ist, können Sie dies auch mit einem Smartphone tun. Es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Greifen Sie mit, äh, mit, Sie, mit Ihrem Smartphone äh, auf die Einstellungen Ihres Routers zu und sehen Sie das Passwort für Wi-Fi. Einen Link zum Video dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Und zweitens verwenden Sie eine der Anwendungen, um Ihr WLAN-Kennwort aus einem bereits verbundenen früheren Netzwerk wiederherzustellen, wie äh, Wi-Fi-K Recovery oder Wi-Fi Passwort Recovery. Für den Betrieb solcher Anwendungen sind jedoch auf, auf jeden Fall äh, Super-User- oder Root-Rechte erforderlich, wenn wir über Android sprechen. Unter iOS sind die Dinge viel komplizierter. Das ist alles Daumen hoch, wenn euch Video gefallen hat, subskribieren Sie unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.